Merkel wurde über Zustand des BAMF informiert. Der ehemalige Chef des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, BAMF, Frank-Jürgen Weise, hat einem Medienbericht zufolge 2017 Bundeskanzlerin Angela Merkel zweimal im direkten Gespräch über Missstände im BAMF und im Asylmanagement informiert. Wie aus vertraulichen Dokumenten hervorgehe, habe Weiser Ende 2017 einen Abschlussbericht über seine Tätigkeit als Beauftragter für Flüchtlingsmanagement geschrieben, berichtet die BILD am Sonntag. In dieser Funktion sollte Weise nach Ende seiner Tätigkeit als bamf helfen, das Asylsystem weiter zu reformieren. Auf Bitten von Merkel hatte er im Oktober 2015 das BAMF übernommen und bis Ende Dezember 2016 geleitet. Bundesinnenministerium offenbar nicht ausreichend informiert. In einem anderen Bericht habe Weise Anfang 2017 die Zustände im BAMF schonungslos analysiert, berichtet das Blatt. Die Leitung und der Weise habe in ihrer beruflichen Erfahrung noch nie einen so schlechten Zustand einer Behörde erlebt, heiß es an dem Papier. Scharfe Kritik übte Weise demnach auch am Bundesinnenministerium. Dort hätten diverse Abteilungen die Fachaufsicht über das BAMF gehabt. Die Frage, die sich dabei stellt, ist, wie es dennoch nicht aufgefallen ist, in welchem Zustand et, Aufbau- und Ablauforganisation waren. Und weiter, es ist nicht erklärbar, wie angesichts dieses Zustandes davon ausgegangen werden konnte, dass das BAMF den erheblichen Zuwachs an geflüchteten Menschen auch nur ansatzweise bewerkstelligen könnte. Weise sagte der Bild am Sonntag. Er habe den Bericht an das Innenministerium geschickt. Eine Sprecherin bestätigte dies und sagte, viele Vorschläge seien in die Arbeiten zur Verbesserung der Situation eingegangen. Der amtierende Wirtschaftsminister und vorherige Kanzleramtschef Peter Altmier erklärte, dass über die Arbeit des BAMF auf Bundes- und Länderebene vielfach diskutiert worden sei. Über den Fall in Bremen habe wir allerdings erst aus der Presse erfahren. Altmir war 2015 zum Flüchtlingskoordinator ernannt worden.